Meine und schön dass ihr im Seid zum neuen video 1600 euro heute im Pot. wer uns den besseren dünner liefert wir haben wir die shinies jungs wir haben wir die shinies bevor wir euch vorstellen einmal dran schnuppern vielleicht doch noch mal 1600 euro ihr habt das Preisgeld bestimmt. 1.000 Likes, 100 Euro. Und das könnt ihr auch in diesem Video bestimmt, wie viel das Preisgeld im nächsten Video ist, indem ihr den Daumen oben knallen lasst. Und dann, denke ich, sind die Regeln klar. Wir haben Kevin am Start und wir haben Olli am Start. Ja, und die beiden werden uns heute ihren Döner präsentieren. Wir sind in Essen. Wir sind jetzt bei deinem Döner. Genau, Richtig. wir sind bei deinem Döner. Sag mal eben kurz vielleicht ganz kurze Vorstellung so und dann auch zu deinem Döner natürlich. Ja, klar. Also, mein Name ist Olli. Man kommt hier aus der Ecke natürlich, aus dem schönen, spirituellen Herzen Altendorfs äh, Essens, kann man sagen. Altendorf, so, ja Mann wir stehen hier vor dem Kartal Döner, man kennt ihn schon lang, ich gehe hier auch, sage ich mal, mein Leben lang essen. Das Besondere ist einfach, der Spieß, äh, das Ganze selbstgemacht natürlich, geschichtet aus Kalb und Pute, Salat natürlich immer frisch, selbstgemachte Soßen, zwölf verschiedene Gewürze in dem Fleisch, also. Ich weiß nicht, was man mehr will. Okay, die Ansage von ihm im YouTube-Kommentar, ich bringe dir den besten Döner Deutschlands. Was sagst du dazu? Ich kann leider nicht zustimmen, mein Döner aus Duisburg meiner Meinung nach der beste Döner Deutschlands ist. Selbstgemachtes Fleisch, selbstgemachte Soße. Zwar ist das Brot nicht selbstgemacht, jedoch verspricht der Döner einiges. Okay. Ein... Seid gespannt auf jeden Fall. Wir haben zwei zuversichtliche Teilnehmer heute. Ich würde sagen, wir gehen einfach rein, wir frieren die Eier ab ne? und die Eichel. <lacht> ja, wir gehen mal rein. Ich habe extra noch nicht reingeguckt, weil ich mir alles vorbereiten wollte für, für drin, also alles quasi spontan. Moin Mann lieber, grüß dich, hi. Wir werden heute den Döner testen. Ich habe für euch beide noch was ganz wichtiges zu sagen. Ne? Achtet drauf Leute, ihr seid dafür zuständig, dass der Döner im optimalen Zustand kommt. Wenn ihr irgendwas seht, wo ihr denkt, so, oh, das könnte ich stören, das wird ein Scheiß im Döner. Dann müsst ihr dafür sorgen, natürlich dem Dönermann, in dem Fall dem Kollegen, wie ist sein Name? Faisal. Dass ihr dem Faisal, jetzt, äh, du sagst, mach keinen Mist ne? und mach, mach so und so. Ne? Kann immer Fehler passieren. Wie essen wir den Döner jetzt, Kevin? Ja, also grundsätzlich wie du möchtest. Olli, sorry, Olli. Olli. <lacht> Alles gut, Mensch. Ja. Geheimtipp wäre das Sahnekraut hier. Ja, ja. ansonsten klatscht du dir drauf, was du magst. Mhm. Oh, geil. Und wie kann ich mir dieses Sahnekraut vorstellen? Ist das so Sieht fast wie aus nur dass die Farbe ein bisschen fehlt. Bringt halt noch mal so ein bisschen Frische mhm. in den Döner. Okay. Mit ein bisschen Käse natürlich auch immer lecker. Ja. Grundsätzlich ein bisschen Tzatziki. Tut schon gut, aber du weißt ja, ich bin auch jemand, der gerne ohne Soße ist. Wäre das zu trocken, was würdest du sagen? Fessel ohne Soßen oder mit? Eigentlich mit Soßen. Ganz In meinem letzten Video habe ich gelernt, auch das kann man machen, wenn das schon der Chef sagt. Dann würde ich Tzatziki und Schaf einfach nehmen. Das ist bei mir die normale Wahl. Das ist dann nämlich vom Sahnekraut, Zwiebeln, Tomaten. Okay, machen wir so, Was Ich mag auch Fesseln, Ist Man, es wird nicht überladen. Manchmal als Kunde, es gibt tausend Sachen und du weißt gar nicht, was du nehmen sollst. Und ihr habt hier nur halt ganz basic ein paar Sachen. Schön äh, Sumak auch noch drauf oben, ne? Schon. Mhm. Oh, schmeckt. Okay. Oben noch ein bisschen Gewürze auch. Gibt es die immer auf den Döner drauf, oder? Ja, das ist sehr scharf. Das ja. sind unsere Spezialisten, ja. das ist Mittelscharf und ja. das ist halt unsere Zimmer. Okay, okay. Wie kann ich mir das vorstellen beim Spieß, Hähnchen und Kalb, wie viel Anteil ist so im Spieß drin? Es nicht kalb, das ist mhm. gute. Die Gewürze finden es nirgendwo, so, mhm. dass es nur so Gewürze rausgemacht wird. Mhm. Das selber. immer selber, ja. und dann haben wir unseren Produzenten halt ja. und der macht das halt für uns, die Spieß drauf. Ach so, also ihr holt das vom Dönerproduzenten einfach? Richtig, ja. Ah, okay, verstehe, verstehe. Also da muss ich auch immer sagen, das sagt ja bei jeder Dönermann. Ne? ne? aber ich bin gespannt. Also da muss ich auch den Olli nochmal in die Pflicht holen. Also ich habe vorab gefragt, ne, ich will ja ein selfmade Duelle haben. Das ist der Punkt, den dir aber alle Dönermänner sagen, ne? Das äh, Gewürze äh, ist unser eigenes, aber vom Produzenten, ne? Ja. Das hast du aber anders erzählt, mein Lieber. Ich habe mir den Döner von dir auch angeguckt. Das ist ja auch ein Hackfleischspieß, aber selbst gemacht, ne? Genau, äh, stimmt. Ja. Wir werden sehen. Äh, wir schauen mal. Sehen. Wir schauen mal. Wir schauen mal, da bin ich gespannt. sehr krass aus, ne? Also wenn ich jetzt einfach mal nur das Fleisch einmal annasche Rein vom Geschmack her, das ist das brutal, brutal, brutal. Ja, ich war ein bisschen geschockt, als ich wieder gehört habe, Gewürzmischung aus der Fabrik und dies und das. Da hat die was labert, ihr mich hier schon wieder voll. Immer noch was Eigenes. Das ist schon sehr besonders. Also die Zusammenstellung auch, habe ich ganz selten gehabt, so im Döner, ne? Und das ist so knusprig, kross. Also Kevin, das ist hart. Du musst gleich mal das Fleisch probieren. Olli wollte übrigens auch noch nicht äh, jetzt essen. Olli und Holly sind am Start, Mann. Ich bin gespannt, auch was du sagst. Mit dem Sahnekraut sehr gebackt, sehr süß. Ich würde eins sagen, ne? Musst du jetzt sagen, ob das für dich in Ordnung ist? Alles mit dem Sahnekraut geht nicht. Das ist zu süß, Es geht echt nicht. Ja, der Döner hat krank viel Potenzial, wenn du sagst, ist es ist für dich in Ordnung fair noch, würde ich einen zweiten nehmen, aber wenn du sagst, nee, ja klar kannst du machen natürlich. Ja. Okay, wir haben unseren neuen Döner. Äh, Kevin, was sagst du denn zu dem äh, Döner bzw. auch zu dieser süßen So, also ich finde das Süße. Fleisch ist brutal, ja. muss man zugeben. Mhm. Die Kombi mit dem Salat mit Zwiebeln schmeckt geil. Aber die Sahensoße muss hier recht geben. Ein bisschen zu süß. süß ne? Ist okay so, aber. Mhm. Okay, also ich Ist ein bisschen zu süß. Da gibt es sicherlich viele, die es voll abfeiern. Ne? Zum Beispiel Achmed ist ja auch gerne süße Soße Mach's. und so. Ne? Da haben sicherlich einige Liebhaber eine Wonne dran. <lacht> eine Wonne. <Bonne. lacht> Jetzt wollen wir mal reinbeißen, ja. Auch eine Kombi, die ich, die ich gern mag diesmal. Ein bisschen dezenter, bei so einem Döner auch nicht unbedingt Tomate. Ist jetzt auch, sage ich mal, kein traditioneller Döner an sich. Kraut, ein bisschen äh, Eisberg, Zwiebeln drin. Nackiges Brot, wirklich knackig. Mhm. das tatsächlich. Schön sahnig auch, ja? schön sahnig. Ich habe dir gesagt, du wirst in Döner lieben. Mhm. Kevin, würdest du sagen, du hast jetzt mehr Angst als vorher? Nee, ich bin zuversichtlich. Ich glaub schon, ja. okay. dass meiner okay. besser ist. Das Fleisch ist auch so schön kross. Kennt ihr das, wenn das so richtig hart ist beim Biss manchmal? Also nicht so, als würde ich auf Stein beißen, aber so wirklich, wo ihr merkt, diese Rüstung. Man hat oben eine Phase, halt, natürlich hat oben das Fleisch draufgelegt. natürlich richtig schön die Fleischbombe gehabt. Jetzt kommt auch mal eine Salatschicht. So Salat ein bisschen im Vordergrund rückt. Im Großen und Ganzen lebt der Döner. Erstmal vom knackigen Brot, vom sahnigen Ziziki, kann ich auch nur ans Herz legen. Vom knusprig, wirklich on point angebratenen Fleisch. Was richtig hart ist zwischen dieser harte Biss, aber geil. Das Brot ist auch so knusprig, dass du halt auch diesen Knusper merkst. Und natürlich auch die Rüstung. Vom Brot. Mhm. Die lieben es immer bei meinen Videos, wenn ich sagen. Rössaromolde, Röster. werde ich auch genannt. Geil, komm mal. Ich würde sagen, Leute, ich snack auf. und Dann sehen wir uns bei deinem Döner, Kevin. Mhm. Bis gleich. Also Leute, wir sind jetzt beim Bordrum-Grill hier. Bei dem wir besten Döner Deutschlands, also was für Sprech der Döner? Das steht ja drauf, 100% Kalbfleisch, ja. aus eigener Herstellung. Die hausgemachte Dönersoße. ich bin gespannt auf deine Meinung. Das werden wir uns gleich angucken, ihr habt noch eine kleine Überraschung für euch, Leute, wirklich. Wisst ihr was das ist? Ingwer. Ja, davon werden wir uns jetzt, danken wir später, kleines Stück reinhauen. Macht euch gefasst, der Körper wird erkennen, dass ihr es braucht gerade und es wird euch sogar gut schmecken. Ich nehme auch selber ein Stück, nicht dass ihr denkt, ich prank euch hier. So, einmal für dich, einmal für dich. So, das, das ballert man einfach, einfach zu kauen. Wie ja, gesagt, ja. der Körper merkt, ihr braucht es. ihr fühlt euch sogar schmecken gleich. Das ist wie ein Absacker, wisst ihr? Dieser Saft, der da rauskommt, das räumt den Magen auf. Und gleich ist mit dem Hunger noch viel besser. Boah. Ja. Geht gut rein, ne? Also, wir werden rübergehen. Ich bin heiß, fritten, fett. Ich sehe das schon direkt. Fleisch aus eigener Herstellung. Kalbfleisch, 100 drin. Rind. Nee, gar nicht wahr. Was da ich da? 100 Kalbfleisch. <lacht> Komm, wir gehen rüber, Jungs. Selbstgemachtes Fleisch, was erwartet uns hier? Wie trumpft dieser Döner? Ja. Brot, schön knusprig. Fladenbrot? Fladenbrot? Ja, Fladenbrot, aber ja. wie heißt das? Kommt ja da raus. Ja. Ah, aus Dosa? Das ist ein Toaster, schön, schön knusprig. Dosa, ja. Das Fleisch ist einzigartig, die Würzung, das ist einfach, der Geschmack ist einfach bombenartig. Dann die Soße, muss probiert werden. Aha. Und ja, also, wir werden sehen. Okay, wir werden sehen. Dann lass uns mal rein, rein ins Getümmel. <lacht> <lacht> <lacht> Hau <du> was rein, oder? <lacht> Bei dir, Olli ist der so auf edel gewesen, so auf edel alles gemacht. Das hier ist eher so Standarddöner, wie man es kennt. Ne? Also auch von der Salatauslage, deiner war so auf Feinkost. Weißt du, wie ich meine? Ja. Auf Feinkost? Hab ich dir auch erzählt. Ja. Der Laden war vorher ein bisschen familiärer eingerichtet. Mhm. Die haben das Ganze jetzt noch ein bisschen, äh, sage ich mal, mhm. moderner äh, eingerichtet. Ne? Also. Ja, wenn man guckt, Leute, der Vergleich, ne? hier ist so, sag ich mal, eher basic, ne? was nicht schlecht sein muss. ein selbstgemachter Hackfleischspieß, was ich sehr begrüße. Einer der besten Sünder Deutschlands, unumstritten Uhr in Berlin. Hackfleischspieß, selbstgemacht. Ne? Hier auch selbstgemachter Hackfleischspieß. Oft, wenn ich die selbstgemachten Hackfleischspieße sehe, die sag ich mal zweite Klasse Mann, sahen die schon sehr misshandelt, wollte ich gerade sagen, Mitleidenschaft gezogen aus. Der sieht wirklich einfach, wenn man es nicht wüsste, könnte es auch gekaufter Spieß sein, so wisst ihr? Sieht professionell aus. Ja, okay. Das ist genau deins, Achmed, ne? Also ich sag nichts, ich möchte keinen beeinflussen, mhm. aber das ist genau mein mhm. Ich liebe selbstgemachte Hackfleischspieße, mhm. das ist für mich einfach Döner, ja, ne? so wie man ihn kennt. Ja. Und denkt dran Leute, Achmed hat einen neuen YouTube-Kanal, ne? Ich, mal ich, drauf ich schwöre, weißt du, was ich machen wollte? Äh? Ich wollte eigentlich so auf Undercover ja. deine Kamera nehmen und so selber Werbung machen. <lacht> <lacht> <lacht> Nein, der hat mich nicht drauf du gemacht, der einzig wahre Achmed, müsste unbedingt ja, eingehen bei YouTube. Kevin, wie nehmen wir jetzt den Döner? Alles drauf, eventuell, wenn du magst, mit Peperoni und auf mhm. jeden Fall Döner. So. Okay, Tzatziki oder scharfe Soße noch dazu, meinst du, ne? Also ich nehme immer eine hausgemachte Dönersoße. Mhm. Komm, ich nehme nach deiner Empfehlung. Ich mag auch, auch diese Cocktailsoße. Steigt ein bisschen die Stimmung gerade? Definitiv, ah, ne? Toll. Ich, bin, ich bin halt zuversichtlich, ich kenne Döner. Ich weiß, der wird euch auf jeden Fall gefallen. Der ist einfach geil. Okay, 1,6 okay. würden aber schmecken jetzt, ne? Auf jeden Fall. Ja, ne? Aha. <lacht> mal schauen, ob's die Dönersoße da mit ja, dem alten Sahnekraut aufnehmen kann. <lacht> ja, das Sahnekraut. Also, zur Not gibt's noch zweite Runde auch. Guck mal, den Trick habe ich ja noch nie gesehen. Guck mal, Achmed, da ja. Warum? Frage. <lacht> ich werd schneller fertig, denn, ne? Ah, döner Männer, guckt alle hin. So wird das gemacht, ne? Bist du Chef hier eigentlich? Bist du Chef? Ja, Deine Frau ist Tochter vom Chef. Ja. Ah, habe ich richtig kombiniert, ja, okay. ne? Ja, ja, ich bin schnell hier oben. Ja, ja. Und was machst du jetzt, wenn? Ah nee, das ist ja bei euch gar nicht. Scheidung gibt es nicht so oft bei euch, ne? Dann wird Job ganz schnell weg. Ja. <lacht> Jungs, wisst ihr, was das ist? Das ist keine Ahnung, keine Ahnung. 10 Euro, wer weiß? Ja, ich. Ja, aber... Das ist eng, war. Wollt ihr probieren? Ja. Ja. Ja, ich ich gebe dir ein Stück. Euro. Glaub mir, schmeckt gut. Ja? Ja. du musst ein Stück probieren hier. Alle drei, alle drei haben schon. Ja, sehr. Gesund, sehr gesund. Oh. Ja. Doch, musst du, komm. Ja. Für die Ehre. Ich gebe hier, du musst wechseln. Später, später, später. später. später. okay? Hoffentlich vergisst er. Bisschen, vielleicht noch kostiger, vielleicht noch ein bisschen warten, eine ja. Minute, zwei Minuten. Ja, gut. Das, das meine ich. Schön Eingreifen. Das ist wichtig gewesen. Das hatte ich jetzt auch gesagt. Das hat den in die Karten gespielt, dass er gefragt hat, ne? Ja, gut. Hättest du die Eier gehabt, sonst auch sozusagen? Ich glaub nicht. <lacht> Das ist ja schon mal Leute, nicht, dass wir das vergessen. Okay, ihr Lieben, ihr Lieben, ihr Lieben. Mir ist gerade aufgefallen, die Peperoni. Weißt du da mit rein, mit in die Peperoni oben rein? Nee, nee ich würde sagen, doch, kannst du die rausnehmen, weil... Mhm. Ja, haust du rein, Digga. Also erstmal Fleisch, sage ich euch, auch wieder Wucht, Mann. Ich sage euch den Vergleich zum normalen gekauften Spieß. gekaufter Spieß ist eine feine Bratwurst, eine feine mit, sage ich mal, richtig fein gewolften Hack. Und dann gibt es da grobes Hack. Ja, also eine grobe Bratwurst dementsprechend auch. Und das ist der Vergleich zu normalen Hackfleisch. Also du merkst den Unterschied zum normalen Spieß. Definitiv. Ja. Habt ihr das gehört? Das hat man gehört. Geile Soße. Ich wollte die Soße noch wechseln. Habe ich nicht gemacht. Gute Entscheidung. Sehr, sehr geil. Oliver ja. sagst du? Sehr knusprig, gerade Brot, Das Fleisch muss halt auch. Ich kann mich nicht beklagen an sich. Bist du dir doch sicher, dass deiner gewinnt? Oder? Auf jeden Fall. Okay. Also ich bin überzeugt. Okay. Ja, dieser Döner ist schon viel fleischiger. Viel, viel fleischiger. ist hier halt eine knappe Schicht mit Gemüse. Mhm. Zur so, Soße weiß ich gar ja. nicht genau, was ich sagen soll. Mein erster Gedanke war gerade, boah, ist mit der Soße aber vorne, aber dann kann mir der deine sahnige Tzatziki-Soße in Sinn auch stark werden. Das ist auf jeden Fall ein leckerer Döner. Unten kommt er wieder mit der Soße langsam. Ich denke mir, meine Vorprognose, da bat sich so ein Feeling an, dass unten wirklich nochmal voll die Power kommt. Soßen vermischt, fett vermischt. Das war bei deinem Döner, muss ich sagen, unten ja gar nicht, weil du nur oben die Soße hattest und unten war es bei deinem relativ trocken. Da habe ich noch kurz, nach nachdem Achmed gefragt hat, habe ich ja noch gesagt, so, mh, perfekt eigentlich. Aber zum Schluss, ganz unten hat ein bisschen Soße. Gefehlt. Da hätte man ja mhm. auch die Wahl gehabt, sage ich mal, dass äh, die Soße... Hätte man machen sollen. Spielen. Ja, hätte man machen können. Hier ist es genau andersrum. Hier fehlt oben Soße und unten läuft das Ganze runter. Genau verkehrte Welt. Die Frage, Jungs. Was würdet ihr mit dem Geld machen? Ich würde mir 300 Döner holen. <lacht> Aber das schaffst du gar nicht. Das kostet 1,8. <lacht> <lacht> Bis auf den einen oder anderen Döner. Ein bisschen an Mama, ein bisschen an Papa. Und dann schaue ich mal, was ich mir gönne. Geil. Okay. Ich werde jetzt eben noch den letzten Happen nehmen. Jetzt zur Bewertung. Bis gleich. So Jungs, wie fühlt ihr euch? Satt? Satt auf jeden Fall. Ja. War ein guter Tag. Ne? Hat mal vieles Neues gelernt, schön Döner und essen kennengelernt. Also ihr habt beide jetzt einen Döner gegessen, den ihr noch nie probiert habt, ne? Richtig. Ja. Ja. Würdet ihr euch immer noch beide vorne sehen? Ja. ja. Mhm. Also erstmal zu deinem Döner, lieber Olli. Lieber Holle. <lacht> Nochmal als Trostpreis, sage ich jetzt schon für den Verlierer, Zack Plus Deutschlands Nummer 1 für die Supplements. Meines Vertrauens, Holle 10 ist der Code, gerne in der Videobeschreibung draufklicken. Und äh, ja, gönnt euch. Damit für gibt's es Erfolge für die Games. Für die Gains. Zu deinem Döner. Oh, ich muss mich jetzt mal ordnen. Also dein Döner war stark. Dein Döner war wirklich stark. Hat einfach vom Fleisch her krank performt. Krank performt. Soße, Sahne, ich hatte mir noch mehr von gewünscht. Und allerdings, da wurde es echt trocken. So die letzten Bissen, wo man sich eigentlich bei anderen Dönern drauf freut, war bei dir ein kleiner Schwachpunkt. Einfach Soße ins Brot, dann wären noch kranker gewesen. Ne? Dein Fleisch hat mich auch sehr überzeugt. Dieses grobe, dieses selbstgemachte. Ja. Ich muss ja dazu sagen, am Ende des Tages war das kein Selfmade-Döner. Aber naja, das war ein Selfmade-Döner. Grobes Fleisch. Bombe. Die Soße hat gebockt. Ein bisschen mehr wäre auch geil gewesen. Am Ende des Tages war es zu wenig Soße, muss ich einfach sagen, wodurch es auch leicht ein bisschen trocken wurde. Genau das, ist das gleiche Problem wie da. Jetzt haben wir hier einen Selfmade Döner, da einen Nicht-Selfmade-Döner. Ich gebe dir, mein Lieber, 7,7 Punkte von 10. Wirklich stark. Also inzwischen diese Bewertung bei mir zu kriegen, ist nicht leicht. Das darf man nicht unterschätzen. Das war ein starker Döner. In Hamburg wäre das oh, würde er abrasieren auch. Dein Döner. Wo er mir sagte vor Selfmade. Ich frage noch zehnmal nach. Ne? Ja, du kriegst von mir 8 von 10 Punkten, das ist die meins. Geile Sache. Junge. Ich hab dir gesagt, du wirst den Döner lieben. Er war heftig, die. Er war heftig, wirklich, muss ich sagen. Kartal Döner, Essen, Altendorf, Copernicus, 1. Der ist heftig, Leute. Soße ins Brot rein und ihr seid auf jeden Fall auf der richten, sicheren Seite. Jetzt gibt es für dich 1.600 Euro oder du nimmst die nächste Runde, wo es auch um Döner geht, um 4.000 sichere Euro plus 1.000 Likes 100 Euro. Bis zu 20.000 Likes, das heißt, bis zu 6.000 Euro wäre die nächste Runde. Das heißt, 1.600 Euro oder. Ja, ich bin am zappeln. Aber ich glaube, ich spiele safe und nehme die 1.6 jetzt mit. Du nimmst die 1.6. Oh, okay. Du dachtest, er spielt safe. <lacht> Ja, ich dachte, er spielt. Gutes Ding. Sicheres Cash. Ja. Was also, hattet ihr, ihr gemacht in den Kommentaren? Schreibt es rein, Mann. Auf jeden Fall. Also, okay. vielen Dank. Jungs, äh, äh, Kevin, tut mir leid. Ja, sehr Alles gerne, gut. Digi. Aber danke fürs sein Jungs. Danke, danke. Und dann sehen wir uns. Kommentare, Leute. Kommentare. Oh, Hier, das aus. Eiweiß. Super, danke. <lacht> Kommentare, Daumen oben knallen lassen, Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und bei der nächsten Folge dabei sein. Und bis zum nächsten Mal.